War ein Traum oder eine Vision und eine Vision bedarf einfach auch langer Zeit, bis sie dann realisiert wird. Und wenn ich jetzt rückblickend schaue, natürlich äh, war es ein langer Weg. Ja? Äh, von meinen Ausbildungen und von meinen zahlreichen Reisen, die ich gemacht habe zu den großen Städten, also zu den Kraftplätzen der Erde, also wie Machu Picchu, Borobudur, Ägypten, Jerusalem, also war ich quasi als spätberufener Steinbildhauer dann äh, dazu berufen, ja, weil ich habe mich dann also ganz intensiv natürlich auch mit der Kunst und Baugeschichte natürlich äh, auseinandergesetzt äh, durch diese unsere westliche Baukultur, die, die Kathedralen. Und war einfach sehr berührt irgendwie und als Bildhauer arbeite ich auch viel mit Symbolen, ja, und ich wollte eigentlich nie ein Haus bauen, ja, und dann habe ich aber mich natürlich mit dem Kreis beschäftigt, was der Kreis eigentlich bedeutet, ja, auch von der Symbolik her, das ist einfach die Ganzheit, ja, und dann als Bildhauer hat man einfach viele Ideen und das ist jetzt eigentlich mein größtes Werk geworden, das ich eigentlich umgesetzt habe. Die Idee natürlich auch dahinter war, eine, eine Kulturseele, ja? einen Raum für die Seele zu schaffen. Also was ganzheitliches mit Kursen, Seminaren, Kinder, Jugendliche, Musik. Also alles, was, was einfach der Seele gut tut. Ja? Also ein Seelenraum. Also zur Außenhaut des Hauses, Schilfrohr aus Ungarn, Glattensee, Schilfrohmatten 5 cm als Wärmeisolierung und als Putzträger für Kalk, Zement, Putz oder Lehm ist auch noch Möglichkeit. Oder irgendwie kann man es auch mit Holz überkleiden, aber äh, es braucht einfach auch eine organische Struktur. So. Auch wieder schön, dass man die Energie also durch die Handarbeit dann wieder... Äh, Lässt, ja. Da das Haus quasi nur auf einer Seite äh, Fundament hat, wurde der Fortanbau die Galerie eigentlich angekragt und jetzt letztes Jahr habe ich es untermauert und mit, mit Steinen quasi, die hier auch vor Ort liegen und dann habe ich noch ein paar Stein, Steine mit integriert und hier haben wir die Erbauungsplatte 2001. Auserbaut in der Form des Hauses, mit dem Zentralraum auch mit dem Symbol des Grundsteines ja, und mit dem Symbol dieses Handwerkszeichen des Steinmetzes. Also früher im Kathedralenbau hat jeder Steinmetz seine Steine mit seinem Symbol gekennzeichnet, um später dann äh, wurden die Steine dann entsprechend abgerechnet und der jetzt entlohnt. Und so, wird, so hat sich dieses, dieses Symbol entwickelt. Das war die Idee. Die mir natürlich auch dazu befähigt hat, irgendwie das Ganze umzusetzen, weil es war wirklich eine, eine, auch eine schwierige Baustelle, Hanglage. Und ähm, dann war es auch die Herausforderung, ein artiges Haus zu bauen. Aber wie, äh, wie ich es auch geträumt habe, so kamen auch meine Handwerker. Wie gerufen, alle aus Oberschwaben, ich bin gebürtig aus also Oberschwaben. Johannes, der Zimmermann, der kam, kam, kommt aus der ersten deutschen Yoga-Schule, war der Zimmermann. Und er hat äh, schon Bauerfahrung gehabt, so. hat selber ein Haus gestaltet, auch ökologisch gebaut. Und er hat geträumt, äh, ein artiges Haus zu bauen. Ja, und Johannes kam und blieb. Ja. Und dann äh, war noch ein Bauhelfer mit bei, das war äh, ein Prinz aus dem Sudan. Dann der Lehmbauer war äh, auch ein... Künstler, Maler, Musiker, es waren sehr kreative Leute mit am Start, und weil einfach so ein artiges Gebäude, das, da fällt auch die Erfahrung, wie man es baut, deswegen ist das Haus eigentlich so Handmade entstanden, ja, also alles in Handarbeit, die ganzen Balken über 33 Stufen hochgetragen, jeder Ziegel, jeder, alles, alles. Die Kuppel selber kam aus Österreich, von Wiener Architekten, der seinerzeit auch äh, vor 40 Jahren bei den Hopis war, ein Indianerstamm in Amerika so. und der hat damals die Vision gehabt, er sollte diese diese Kuppelhäuser in Europa gestalten. Und über einen Zeitungsartikel äh, kam ich dann auf Reinhard Hesse so. Das war einfach dieser dieser Erschaffungsprozess, ja, ähm, wie öffnen wir das Haus, ja, äh, und dann stand die Kuppel erstmal alleine für sich so und dann äh, die Umräume haben sich angeschlossen und welche Sicht möchte ich haben, ja, normalerweise habe ich ja einen Architektenplan, feste Fenster, feste und so wird es einfach umgesetzt so und es war einfach eine lebendige, eine lebendige Baustelle, eine, auch eine Wohlfühlbaustelle, so. wir haben äh, Ausflüge gemacht ins Skudianum, äh, Während der Bauphase in Kunstateliers einfach um Inspiration auch zu sammeln irgendwie und ja einfach, dass man einfach mit, mit, mit der Seele und mit dem Geist äh, bei der Sache ist, ne? weil das arbeite ich quasi auch ins Material ein. Das sagt auch ein bekannter ägyptischer Lehmbauer, jede Energie, die man ins Material einbringt, bringt, äh, bleibt einfach auch für den späteren Nutzer erhalten. Ja? In der Beideltauerei habe ich natürlich auch diesen goldenen Schnitt kennengelernt, also die harmonischen Gesetze, wie sie einfach in der Natur auch vorkommen. So die Natur ist einfach ja, vom größten Künstler eigentlich, vom Schöpfer gestaltet. Ja, und deswegen fühlen wir uns natürlich auch in der Natur so wohl. Ja. Weil wir sind einfach auch ein Naturwesen, ja, der Mensch. Und äh, auch deswegen auch die Idee natürlich auch einen solchen Seelenraum zu gestalten und natürlich auch mit der Idee, Neue Häuser zu gestalten. Ja. Meine Tochter hat immer gemeint, irgendwie, ich wäre ein Aussteiger. Und dann sage ich: Nein, Lisa, ich bin, äh, wenn, dann bin ich ein Einsteiger in die Gesellschaft, so mit neuer Architektur, was ganz Zeitliches zu bauen. Ja. Ich bin heute immer noch über, erstaunt über die Akustik und über das Wohlgefühl und das spiegelt sich auch in, äh, in den Besuchern, die hier zu Hause kommen, machen Seminare, irgendwie das sind alle tief berührt und sind sehr dankbar, dass dieses Haus einfach hier entstanden ist, ja. Gerade natürlich auch in Buddenhausen, Buddenhausen natürlich auch, ein, es gibt Verbindungen bis zum Saar nach, nach Russland, es ist einfach, ich sehe es, es, ist, es ist eigentlich aus der Quiemontie eigentlich auch so, es ist Tor zum großen Lautertal und ähm, auf dem Platz ähm, kam ich, als ich in Stuttgart gelebt habe, über eine kleine äh, äh, Zeitungsanlose. Und als ich damals noch als Programmierer gearbeitet habe, äh, war das für mich einfach so ein Wochenend Dacia, ja? wo ich mit meiner Tochter hierher kam, so einen Naturraum erlebt habe und das, das Feuer wieder gespürt habe. Ja? Und ich habe das einfach dann so empfunden, wie, wie große Krebsgeschwüre, diese Architektur, die wir heute haben. So. Weil, äh, ich habe äh, vor kurzem auch ein längeres Gespräch gehabt mit einem Heilpraktiker, der dann später eine Ausbildung gemacht hat zum, zum Baubiologen auch und sagt zu mir, also, dass viele, viele Krankheiten einfach auch durchs falsche Wohnen kommen. Kann man das vergleichen auch mit, mit, mit der modernen Tierhaltung so, alles kasaniert eigentlich so, ja. Da, ist einfach doch, da, da kann sich der Geist nicht entfalten, ja. Deswegen brauchen wir auch eine neue Architektur, ja. Weil jetzt, ich mache jetzt gerade auch eine Ausbildung zum Arbeitserzieher so und da lerne ich natürlich noch Medizin und Pädagogik und Soziologie und so weiter so. Und da wird eigentlich auch gesagt, gibt es auch, auch schon Forschungen, so, dass man sagt, irgendwie, also der Raum ist der dritte Pädagoge. Ja, also deswegen kriegt das der Haus natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel. So, ja? Und der Reinhard Hesse sagt auch, der, der Raum der harmonisiert auch die rechte, linke Gehirnhälfte. So. Es ist natürlich auch, diese, diese Domhäuser sind eigentlich auch äh, Forschungsprojekte, ja? wie sich eigentlich das auf, auf körper, geist und seele auswirkt. Und da ist Deutschland einfach nur Entwicklungsland. Also man, man sieht einfach auch, dass äh, in Afrika, die, die haben alle Rundhütten, ja? der Kreis, äh, hat einen Freundeskreis, einen Familienkreis, der ist eigentlich urbildhaft, steht eigentlich für die Seele eigentlich für die ganze Zeit, ja? äh, So ein Haus umzusetzen, ja, das ist ein langer Weg irgendwie auch mit der Baugenehmigungsphase, ja? Was der Bauer nicht kennt, das, das frisst er nicht, ja? das ist einfach neu, ja. Und, äh, da haben wir natürlich noch ganz, ganz alte Strukturen hier am Start hier in Deutschland Europa und so weiter so ja, ja und wie gesagt das Haus ich habe jetzt das durfte jetzt eigentlich so lange erfahren so jetzt, jetzt über sieben Jahre habe ich hier gewohnt auch so und habe Kinder waren da irgendwie und es ist einfach ein multifunktionaler Raum also als nutzbar als Kindergarten Heilungspraxis Tonstudio Wohnraum Atelier also einfach Multifunktional, ja. Okay, also, man, also die reine Bauphase ab Fundament war eigentlich ein Jahr. Also im Frühjahr begonnen. Und im November, Dezember bin ich eingezogen. Also es ging eigentlich relativ schnell, ja. Weil, äh, okay, also Wasser war da und Ofen war da. Und das genügt erstmal. Früher war es ein bisschen anders geplant, auch die Außenwände so. Wir haben eine Holzständerbauweise gewählt mit, mit Lehmbaustampfweise. Ja. ja, hier kommen wir dann zur äh, Außenwand. Außenwand ist quasi ein Holzbau. Ständerbauweise konstruiert und die besteht aus 15 cm Schilfrohr außen, Schilfrohr aus Ungarn, Plattensee und das ist Holzhackschnitzel äh, mit Lehm vermengt in äh, Kletterschalen-Stampfbauweise. Ja. Hier an dieser Baustelle war es natürlich so, also das Material wird unter, auf dem Platz angeliefert ja, und, und, und dann wird äh, der Holzhalschnüssel mit, mit Lehm vermengt ja, in der Bettungmaschine. Ja, also die, also die Lehmbaustampfweise hier in, in, mit den Holzhalschnüsseln, die ist eigentlich äh, kinderleicht, kann eigentlich jeder, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist so.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 Da muss man dann quasi mit einer harke dann von oben rein stampfen so, ja. und dann kommt später eine, eine schilfrohmatte drüber und dann kann man das wieder anputzen mit mit lehm also lehm kann man natürlich äh, verschiedenartig gestalten so also man kann verwenden mit mit handschäbe mit Holzhackschnitzeln, äh, lehm auf stampfweise oder mit mit, äh, mit, äh, mit mit stroh vermengt ja also der ist einfach es ist einfach erde kann man viel gestalten so ja die Hände, so. Das ist einfach eine Wohltat, irgendwie so mit, der, äh, mit der Eure zu arbeiten so. und, und, und, und auch zu riechen. Ja. Okay. Und es ist natürlich ein, ein wunderbarer Baustift. Ja. Also, der kann wohl eintrocknen oder so, man rührt ihn halt an. Ja, man kann äh, den Härtegrad bestimmen irgendwie so, und äh, spielen, matschen. Ja. ja, Holz ist natürlich auch toll. Also, okay, ich, ich komme mir mehr von der Steinseite her so. Aber Holz ist einfach ein natürlicher äh, Baustoff einfach so ja? und äh, das Auge kann sich entspannen und äh, wenn wir hier in dem Raum sind, ist es einfach es strahlt einfach Wärme aus, ja, es ist ein gewachsener Baustoff, ja. Und man kann natürlich äh, im Vergleich zu Stein natürlich ganz schnell bearbeiten auch, ja. So nun hier sind wir in der Teeküche, einfach ausgestattet, reduziert. Reduzierte Ausstattung ist einfach auch mein, so ein Herzensanliegen, dass man sich nicht, äh, dass man sich einfach auf die wesentlichen Dinge des Lebens auch konzentriert, auch in der Einfachheit äh, der Küche. Ja. Und hier sehen wir also quasi dann äh, den komplett verputzten Raum mit Lehmputz äh, überstrichen, die Decke äh, verkleidet und von Hand alles abgezogen und gekalkt. So, hier kommen wir zur, zur Küchentheke. Küchentheke ist einfach Zentrum, Begegnungsstätte auch und der Aufbau dieser Theke ist einfach eine Holzkonstruktion und dann Pharmazellplatten, da drauf kommt dann der Haftputz und dann wird es mit Lehm überputzt. In die Rillen zieht der Lehm ein. Beim Lehmputz gibt es verschiedene, es gibt einen Grobputz, einen Feinputz. Ja. Und das ist eigentlich der Grobputz. Und äh, man sieht einfach noch hier äh, die Materialien, die im Lehm drin sind, ja. so Hanfschäb noch drin. Und es gibt einfach so eine, also eine wunderbare Stabilität irgendwie so und äh, ist dann kratzfest ja. und ich bin also total begeistert. Also die, dieses Haus hat äh, ganz normal ausgestattet, so wie mit, mit Küche, mit fließendem Wasser, mit, mit Strom, äh, ja also allerdings halt reduziert. Also in der Einfachheit liegt natürlich auch die Kunst, ja. also deswegen diese reduzierte Ausstattung auch. Ja. Dass was, nur das, das, das, was man zum Leben braucht, einfach da ist. Ja. Erstmal die Kuppel beispielsweise zu bauen. ja, Die Kuppel. Und dann äh, aus dem heraus äh, natürlich auch die umräumungen zu gestalten. So. Aber weil, die Kuppel selber ist ja auch als, als Wohnraum gedacht. Ja. Und äh, heißt ein Wohlgefühl. Das ist wie äh, ein Paradies Erde, würde ich sagen. So, ja. Also einfach ein, ein ausgewöhnlicher Raum, das also ist eigentlich auch ein, ein Himmelsraum, so, weil man hat einfach die, die Verbindung zwischen Himmel und Erde ist einfach da. Ja. Und durch die Naturmaterialien so, man, ist, man ist ganz auf dem Boden natürlich auch, auch man hat natürlich auch die spirituelle Erfahrung. So, ja. Es ist einfach Wellness auf einer anderen Ebene, ja, es ist einfach viel auf Schwingung auch aufgebaut, so, ja. Ja, und die Idee war natürlich einfach, ein, äh, letztendlich, also der, also der erste Traum von diesem runden Haus war in der Bildhauerei, äh, als man die Erde durchgenommen hat, so, ja. Und dann kam, kam man quasi auf dem kann das ist einfach der Erdkern, das Zentrum der Erde, ja. Und aus dem heraus, äh, habe ich dann diesen Traum gehabt, so also ein Zentrum zu bauen. Das ist mein Mittelpunkt, da bin ich ja? und alles andere, das sind, äh, das sind die Umräume. Ja, die bra brauche ich eigentlich äh, natürlich auch irgendwie, aber ich brauche einfach eigentlich das wichtigste Element in meinem Leben, ist eigentlich das Zentrum, dass ich quasi immer hier mit, mit meinem Höheren Selbst natürlich auch verbunden bin. So, ja? und, und das unterstützt natürlich diese Domarchitektur. Weil es halt einfach im göttlichen Schnitt oder im goldenen Schnitt gebaut ist. Das ist auch die, ich denke, auch die Architektur der Zukunft so. Weil in unserer Konsumwelt beispielsweise werden diese ganzen Bedürfnisse einfach nicht befriedigt, die der Mensch so in sich trägt. Er braucht einfach Stille und Ruhe. Ja? Und Raum für Träume und für sich. Und deswegen denke ich, also, die Architektur, sie wird kommen, ja? wird sich durchsetzen auch. Ja? Und eine Firma in Österreich, die stellt die Leimbinder her. Die werden in eine Spannvorrichtung gegeben und dann Schicht für Schicht aufeinander geleimt. Also die gibt es als Fertigbausatz, als Strukturgerüst. Ja. Und dann muss man halt die, die Zwischenräume, die muss man dann einfach ausfüllen. Man kann es mit, mit Lehm natürlich auch gestalten oder in meinem Fall habe ich es einfach mit Holz gestaltet. so. Also das Holz ist einfach äh, naturbelassen so, weil es kriegt eigentlich dann eigene Patina und so einen goldenen Glanz auch natürlich irgendwie und das Auge hat einen Spielraum dann eigentlich auch, ja. Und auch natürlich der, der Domboden, ja, den hat mein, mein Bruder Fritz Schreiner aus Berufung, hat den reingelegt so. Und Wunderbare Handwerkskunst, ja. Ja und hier, es ist einfach das Zentrum hier und das war einfach die Idee, so ein Steinfeld zu konstruieren, um hier Steine zu spüren ja? und natürlich auch Geräusche zu machen und äh, ein Steinfeld, äh, die man natürlich auch mit anderen äh, Heilsteinen äh, befüllen kann, so. also mit Amethysten oder Rosenquarz. Ja? Die Kuppel ist natürlich auch freitragend, das ist also quasi nicht, es gibt immer einen Hohlraum, eine halbe Zentimeter, Zentimeter, ist nicht verbunden mit dem Außenraum, Außenkörper, ist also freitragend, wegen Resonanzgründen. Ja. Dass sie einfach die Eigenschwingung noch, noch hat, die Kuppel. Und, und schön ist natürlich hier, wenn man es hier so betrachtet, so, dass, man keine, dass man in den inneren Raum einfach dass man keine Türen öffnen muss. Ja sondern einfach den Freibetreter kann so über, natürlich dann auch etwas erhöht, über, dass man bewusst in den Raum tritt. Ja. Es war dann auch die Idee irgendwie, also die Ursprungsidee oder Architektenplanung war hier, dass man hier den Raum betritt. Ja. Aber aus der ganzen Bau Situation hat sich das einfach äh, anders gestaltet so, ja, dass er hier zumacht äh, und, und hier das einfach öffnet, ja? Ja. Weil das ist einfach, ist einfach störend, wenn du da eine, irgendwie eine Tür hast, da ist, ist keine Einheit mehr da. Das ist Unterbrechung für das Auge auch, ne? ja. Und hier, das verlängert sich halt und man kann es einfach leicht und luftig dann verschließen, ja, wenn man es möchte. Wie kann man jetzt den Raum noch nutzen, ja, also die Möglichkeiten, so einfach hier ein Wandregal einfach äh, einzulassen. So. Ich habe das auch auf meinen Reisen oftmals gesehen, so in arabischen Ländern, so, äh, dass man Wandschränke baut. So. Da hat man dann keinen Korpus, sondern ein, ein festes äh, Bestandteil des Hauses, ja. Nicht nur ein Fremdkörper als Schrank, Bücherregal. Das nimmt nochmal einen Raum ein, einfach, und so hat sich das einfach angeboten, so, ja. Da wird der Raum nochmal gedämmt, abgedämmt hier so und dann einfach mit dem mit Lehmziegel aufgebaut und, äh, und dann einfach angeputzt und dann kalkt dann schwer so. Das ist schnell gedruckt, das braucht Lehm, braucht halt das auch seine Zeit zum Ausdrucken, aber ja, man, man kann es natürlich auch immer wunderbar nacharbeiten, so, ja, wenn es noch ein bisschen feucht ist. So, ja. Und man kann, oder man kann irgendwie Symbole noch ein, ein, ein, ein, einarbeiten so. Es ist natürlich jetzt äh, ja, natürlich etwas teurer als der normale Hausbau, ja, weil das ist alles quadratisch praktisch gut, Fertigelemente, Fertigbau, es geht alles also, halt alles über den Preis, ja. Aber man kann natürlich auch solche Häuser in Gemeinschaften äh, zusammenbauen, ja, und dann werden sie auch beseelt einfach, ja. Und, aber ich glaube schon, dass das einfach da ist, einfach ein großer Bedarf da, ja. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Also in Österreich sind sie ein bisschen fortschrittlicher, ja, schon. Da gibt's schon mehrere Kuppelhäuser. Dieser Dom oder diese Kuppel wird natürlich hier in Deutschland, ist natürlich gleichgesetzt mit der Kirche auch oftmals, ja. Also deswegen ist es in Bayern äh, doch ganz schwierig, irgendeine Baugenehmigungsphase zu bekommen, ja. Ja, man macht Konkurrenz zur Kirche, ja. Natürlich braucht die Kirche auch Reformen, ja, weil wenn man so viele Kirchenaustritte sondern natürlich auch. Eine neue Zeit braucht auch ein neues Bewusstsein oder ja, eine, eine spirituelle Ausrichtung. So, ja. Und da denke ich einfach, da ist der, der Dom einfach die Architektur. Und das natürlich, äh, also, äh, wie hieß glaube ich, der Willy Brandt oder das hat er mal gesagt, jeden Deutschen sein VW Käfer. so. Und ich sage einfach jedem, jedem Menschen auf der Erde so seinen Dom, ja, seine Mitte, sein. Seine Schutzhölle, ja. Das ist ja der große Traum, ja. Und da sind wir eigentlich dann wieder schon wieder, das sind auch die Prophezeiungen der Hobbes, müssen einfach wieder zu einem einfachen, natürlichen Leben zurückkehren, ja, wo man, wo man selber anbaut. Ja, das macht eigentlich auch das Leben, das natürliche Leben eigentlich aus. So. Also man muss sich halt immer fragen, so, warum bin ich hier, wo gehe ich hin oder was ist mein Auftrag hier auf, auf, auf, in meinem Leben, so, ja. Also man, man hat jetzt eigentlich nie so richtigen Plan eigentlich, was, was einem Leben noch so erwartet oder was auf einen zukommt, ja? Ja, und, und das Leben ist einfach äh, lernen, ja? Lernen, lernen, lernen. Und das habe ich äh, natürlich hier auch, also viel gelernt, also äh, auch über die Handwerkskunst, wie man was macht und äh, wobei ich mich, wie gesagt, früher habe ich Daten modelliert, habe programmiert irgendwie und handwerklich gar nichts gemacht. Und, und hier war ich dann, dann okay, da waren die Handwerker dann nicht mehr da und dann haben wir gedacht irgendwie, ja, und wer macht jetzt diese, die Abschlussleisten, ja? Und dann war das einfach so der Impuls, ja, also, wenn es du nicht machst, jemand anderes machst es nicht. Mehr. Also dann Säge genommen und, und los ging es irgendwie so. und Dann, wenn man einfach dann plötzlich das Zutrauen hat, so, und dann wird das auch was, ja? Und, und äh, oftmals ist es irgendwie halt, äh, in der Kindheit beispielsweise war es dann so und in meiner Schulzeit, ich war ja eigentlich quasi, also, also nicht musikalisch abgestempelt, weil früher muss man halt vorsingen, deswegen wird man da benotet. Und das hängt natürlich einem, ein Leben lang einem nach. Und, und hier im Haus äh, äh, habe ich singen gelernt, meine musikalische Ader auch natürlich entdeckt. Gell?